Hmm. Oh. Ich bin Elisabeth Rank, ich bin 29 Jahre alt, ich arbeite als Autorin und Konzepterin für Digital und ähm, auf Twitter findet man mich unter @cumulus. Also ich, stand, ich saß mit Opie im Café und ähm, es ist Winter und wir haben darüber geredet, dass er im Winter nicht in den Garten fahren kann und dass er sich eine Freundin sucht und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht eine Kontaktanzeige für ihn auf meinem Blog online stellen möchte und ich habe ihn angeschaut und gedacht, Wat? meinst du das ernst? Und er meinte so, ja, er meint das ernst. Und dann, bin ich nach Hause und habe noch mal ein bisschen drüber nachgedacht und dann habe ich es einfach runtergeschrieben und das war eine Sache von zehn Minuten am Ende. Es war so, dass dann die Leute innerhalb von kürzester Zeit diesen Tweet, der ja auf meinem Blog gelinkt hat, wo ein Bild von ihm war, ganz viel retweetet haben und verteilt haben und darauf geantwortet haben und auch ganz viel haben geschrieben, sie wollen unbedingt ihre Oma aus kleinen Ollersbach mit Opi verkoppeln, wissen aber nicht wie. Aber die wenigsten haben eigentlich am Ende den zweiten Schritt gemacht. Aber es waren wirklich ganz viele Medien und vor allen Dingen aber auch ganz normale Leute, die den Tweet verbreitet haben. Opi kommt allgemein im Internet sehr gut an, muss man sagen. Also ich zitiere ihn ja manchmal, die ich mich mit ihm treffe und er lustige Sachen sagt. Und das sind die Tweets, die die Leute am liebsten lesen. Der, sagt, der hat halt einen ganz speziellen Blick auf die Welt. Und natürlich ist es beeindruckt des Menschen, wenn man die Offenheit hat zu sagen, hey, ich suche jemanden und auch noch in meinem Alter. Und mir gefällt das und das und damit wirklich auch rauszugehen. Das ist halt nichts Alltägliches. Und ich glaube, das fanden die Leute gut und wollten es unterstützen. Ich glaube, wir reden halt schon wirklich viel über junge Leute. Und über, ja, die müssen ihre Zukunft finden und die Beziehung finden und die Liebe finden. und die den Ausgleich im Job finden und was sie nicht alles finden müssen, aber wir reden total selten über ältere Leute, die alleine sind. Und es gibt viel mehr alte Menschen da draußen, die alleine sind, aber mit denen redet halt niemand, weil es im ersten Moment langweilig scheint. Dann ist das plötzlich was Besonderes und dann sehen die Leute halt auch, dass das ganz normale Menschen mit ganz normalen Bedürfnissen sind und nicht irgendwelche klappernden Maschinen. Und dann hat er ein echtes Date gehabt und sie haben sich sogar zweimal getroffen, aber haben einfach gemerkt, es war jetzt nicht ganz schrecklich oder so, dass sie einfach so ganz andere Interessen haben. Und wenn aber der eine ganz doll die Stadt liebt und den Trubel und den Lärm und der andere überhaupt nicht und jede Gelegenheit nutzt, aus der Stadt wegzukommen, dann passt das halt nicht so gut. Thank you